Moin Moin und willkommen zur Ausgabe der Endverlosung. Ihr hattet ja Zeit bis Sonntag 14 Uhr. Quasi heute 14 Uhr. Jetzt haben wir 16.13 Uhr. Und jetzt wollen wir mal kicken, wer hier wandert. Wer ist der Glückliche Gewinner? Wer kriegt die Kohle? Beziehungsweise den Amazon Gutschein. Ja, vielen Dank, dass ihr alle daran teilgenommen habt. Schöne Grüße an Bilal Agabe, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. An Elias. An Claudi Hoffmann 82. An Tessa, an Bull and Beer, da steht unten oben, noch noch Name, Andreas Wurm, genau no Andreas. Schöne Grüße an Rama Tata, wer auch immer ja, sich dahinter verbirgt. Schöne Grüße an Oliver Wiegand, Schöne Grüße an Marcel, Schöne Grüße an Stefan Doblinger, Carmen Mans und an Andreas Sauerwein und an... Irena Schwarz. Und schöne Grüße an den Zeitbrecher 2.0. Schön, dass ihr daran teilgenommen habt. Versucht es einfach beim nächsten Mal nochmal. Tschüss, Ober Schlossberg. Kauft euch das Link in der Beschreibung. Mmh. Na klar. <lacht> so, Pico schüttelt jetzt ihn und dann wird er den glücklichen Gewinner ziehen. Oder die glückliche Gewinnerin. Ja. Die Zettel sind ja nie, so kompliziert ist das jetzt dann doch nicht am Ende, obwohl bei Rico wirst mal nie. Na, wie man sieht dauert das hier ewig. Na, ich mach es spannend. Ich hier, nehme mich hier ernst, wie bei der Lottoziehung ist das hier. Ja, jetzt wird's spannend. Und die Oscar goes to... Der Gewinner ist Oliver. Herzlichen Glückwunsch Oliver. Es gibt bloß Oliver, der teilgenommen hat. Also Oliver, seid dir sicher, dass du das bist? Hier, Oliver. Oliver Wiegand hat ja Herzlichen Glückwunsch. Ey. 20 Euro, ey. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir auch schon eine E-Mail an dir geschickt mit den 20 Euro Gutschein. Du kriegst also jetzt einen Rabattcode quasi für Amazon und ja. Viel Spaß beim Shoppen. Du kannst ja mal in die Kommentare schreiben, was der Länder dir so schöne geleistet hast mit den 20 Euro. Oh, das nächste Gewinnspiel ist bei. Bei 250 Abonnenten. Haltet euch ran. Denn desto schneller gibt es dieses Gewinnspiel. Aber lasst euch auch mal kurz die Zeit ein bisschen sparen. Ne? Also, ja, wir haben es nicht so. Ja, vielleicht machen wir nichts mal 20 Euro <lacht> Na gut, ein bisschen mehr wird es schon sein Schaut weiter an unsere Videos Ich hoffe euch Macht es weiter Spaß Schmeißt alles in die Kommentare, was euch einfällt Und wir sehen uns Beim nächsten Video Genau